Hallo liebe Freifam-Zuschauer. Heute geht es darum, wie wir bei Freifam intern mit äh, Kritik-Diskussionen umgehen. Und zwar hatte ich jetzt äh, kürzlich mit jemandem privat, intern, also mit zwei anderen Leuten zusammen bei Freifam, äh, gab es einen E-Mail-Thread, da gab es eine Diskussion, die ich da angefangen habe. Und ich fand das, was die Person vorgeschlagen hat, Sinnlos ja. und fand auch so Ratschläge eher Schläge. <lacht> also ich fand das alles ziemlich sinnlos, was der geschrieben hat. Und habe das dann auch gezeigt und auch gezeigt, dass dahinter eine to toxische, ein toxisches Kommunikationsverhalten steht bei ihm. Und es ging dann hin und her. <lacht> hat es, glaube ich, nicht verstanden. Aber egal, was ich sagen will, ist... Das Wichtige bei Freifam ist mir, Moment, Frau Hals. das Wichtige bei Freifam ist mir, dass wir uns miteinander auseinandersetzen, streiten, diskutieren, von mir aus auch hart und scharf, und dann arbeiten wir zusammen. Weil, das ist das, was ich meine, wenn ich sage, Freifam muss die Werte leben, intern, ja nach innen, die wir auch nach außen vertreten. Es kann nicht sein, dass jemand sozusagen aus der Familie von Freifam, wobei ich Freifam nicht als Familie sehe, aber ich verstehe gleich auf, was ich raus will, dass jemand aus der Familie verstoßen wird, nur weil er eine andere Meinung hat oder weil er etwas noch nicht verstanden hat oder es vielleicht auch nicht verstehen muss, ja, und der andere nur denkt, das muss der jetzt verstehen. Das ist kein Grund, jemand aus irgendeiner Organisation auszuschließen. Das ist Demokratie. Und ich sage mal, es ist auch gesellschaftliches Selbstverständnis, dass man Menschen die Möglichkeit gibt, sich weiterzuentwickeln. Warum habe ich von Familie gesprochen? Naja, weil für viele die Erfahrung in der Familie eine ganz andere ist. Nämlich eine, basierend auf autoritärer Erziehung. Dass du das machen musst, was deine Eltern sagen. Wenn du denen widersprichst, gibt es ja. Und dann wirst du quasi ausgestoßen und isoliert. Äh, es droht die Gefahr, dass du deine Familie verlierst. Und auch wenn Freifam selber keine Familie ist, sondern ein offenes, dezentrales Netzwerk und damit ja, wie sag man, eine ziemlich abstrakte äh, Ordnung, soziale Ordnung, auch eine sehr freie, ja, weil ja da... Ähm, Personen frei dazustoßen können oder auch wieder gehen können, wie sie wollen. Es gibt keine verbindliche ähm, Zusammenarbeit in der Form, man unterschreibt keinen Vertrag bei Freifahren oder man ist auch nicht Gutsverwandt bei Freifam. Ja. Aber warum ich von Familie geredet habe gerade eben, ist genau dieser Hintergrund. Dass man halt aus seiner eigenen Erfahrung in der Familie genau dies eben nicht erlebt hat. Und wenn wir uns bei Freifam doch dafür einsetzen, dass an Familiengerichten und Jugendämtern und bei anderen Personeninstitutionen, die da involviert sind, zum Beispiel in Trennungsfälle oder in, in Obhutnahmefälle, wo Kinder ins Heim gesteckt werden sollen, wenn wir uns dafür einsetzen, dass da die Prinzipien demokratischer Erziehung äh, beachtet werden sollen, dann müssen wir die doch auch erstmal bei uns nach innen leben. Und sagen, hey, du darfst mit mir streiten, so viel du willst, ja. Du darfst anderer Meinung sein. Das heißt nicht, dass du aus Freifahren rausgekickt wirst. Du kannst weiter mitmachen, du kannst dich weiter einbringen. Und das ist ja auch eine Grundvoraussetzung, um auf Basis von Kompetenz miteinander zu arbeiten und nicht auf Basis von autoritärem Verhalten. Ja, ich sage nicht Autorität, weil eine Autorität hängt für mich immer auch mit Kompetenz zusammen. Und eine pervertierte Autorität ist eine autoritäre Person. Also, wenn wir kompetent miteinander arbeiten wollen, dann muss es auch möglich sein, ähm, extrem zu kritisieren und keine Sanktionen befürchten zu müssen. Solange das, was jemand kritisiert, innerhalb der Werte von Freifam ist, wozu ja die demokratische Erziehung gehört, ja ein demokratisches Verhalten auch, dann ist es alles völlig in Ordnung, dann passt es und dann werde ich, ja und ich hoffe auch kein, niemand anderes in frei sagen, hey, das gefällt mir nicht, was du sagst, du musst hier raus. Das wäre der völlig falsche Ansatz und würde auch unseren Zielen zuwiderlaufen, dann würden wir uns selbst von innen her aushöhlen und werden nach außen hin kraftlos, ähm, weil, wie ich ja schon mal gesagt habe. Familiengericht, Jugendamt, die haben immer noch die autoritäre Erziehungslogik in sich drin. Habe ich schon öfter in Videos jetzt dargestellt, was ich damit meine. Und wir müssen das bei uns in Freifarm leben, die demokratische Erziehung. Ein Stück weit sehe ich da eben auch, dass Freifarm ein Netzwerk ist, in dem ich als jemand der vielleicht eine autoritäre Erziehung erlebt hat als Kind bei Freifarm lebt äh, erlebt was es heißt frei zu leben ne? das heißt ja Freiheit für Familien dafür steht Freifarm dass man da eben ähm, andere Erfahrungen macht und was ich halt so mitkrieg von Vereinen wie dem Federaufbau für Kinder die waren zumindest bis jetzt nicht so strukturiert ja? da wurde wurden Machtspiele gespielt intern gekämpft darum wer das Sagen hat und Andersdenkende Kritiker wurden im Endeffekt dann mit einem Parteiausschluss äh, nicht Parteiausschluss Vereinsausschluss bedroht und der dann schlussendlich auch ja ich habe da ein paar gesehen unter fadenscheinigen Gründen dann vollzogen wurde sowas wird es bei Freifam nicht geben also das ist genau der falsche Weg. Freifam steht für demokratische Prinzipien und Freifam geht in Freifam auch genauso miteinander um. Du kannst mich oder jeden anderen in Freifam ähm, komplett äh, komplett kritisieren. Scharf, direkt, klar. Und äh, du kriegst es vielleicht genauso zurück. Ja? Aber so funktioniert so geht es dann weiter. Und dann kann man gucken, was ist dann die kompetente Lösung. Nicht, was ist die Lösung desjenigen, der die Macht hat. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, liebe befreiung zuschauer Ciao, ciao.